Bevor wir jetzt erstmal das Ausland abklappern, wollen wir doch erstmal das Inland abklappern. Ich war in so vielen Orten in der Türkei noch gar nicht, habe die noch gar nicht gesehen. Und dann meinte Sami, komm, ich fahre dich jetzt mal zuallererst nach. Geht es uns diese, diese vier Orte, wollten wir eigentlich gerne in diesem Trip jetzt abklappern. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch einfach mit. Seid ihr eher Menschen, die morgens duschen oder lieber abends duschen? Ich mag ja eher abends duschen. Weil ich sonst das Gefühl habe, ich gehe dreckig ins Bett, Sami war gerade duschen. Ich hoffe, er wird nicht krank, weil es ist echt arschkalt hier. Ich habe gesagt, ja, dann wasch wenigstens deinen Körper und nicht deine Haare bzw. deinen Kopf. Aber wem sagst du das, ne? es ist so schön bei Männern. Bei denen braucht die Dusche nur fünf Minuten. dir das zu gejumpfall für Sami. Jetzt sieht man auch das Hotelzimmer ein bisschen besser am Tageslicht, ne? So ein bisschen im Landhausstil gehalten, finde ich. Ja, jetzt geht es daran, dass wir jetzt hier kurz alles aufräumen und dann ciao. Mich, also ich mag es auch nicht länger als zwei Tage in demselben Hotelzimmer zu sein. Ich habe lieber so ein bisschen Abwechslung, da freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir jeden Tag in einem anderen Hotel sein werden. Was ist das immer? Ja, also wir haben jetzt noch eine fast ein knappe Stündchen Fahrt und schaut mal, das ist hier alles ja, Sombur. Ja, Sombur. grün, grün. Wenn wir in Istanbul irgendwo hin wollen, dann ist erstmal hier alles rot, weil hier mega Verkehr ist und wir kommen eigentlich gar nicht vom Punkt A nach B. So, so sieht es jetzt gerade bei uns aus. Also es ist wirklich Sonnenschein gerade. Es ist zwar kalt draußen, aber wenigstens regnet es nicht. Schön. <lacht> <Den ist das. lacht> Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier bei der Jason-Kirche und hier ist so ein. Ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber kommt einfach mit, wir schauen uns das hier mal an. Ja, guck doch mal, wie schön das hier ist. Guck mal. Ich schon gesagt, So, geh du mal vor. Geh du mal vor. Hä? Geh du mal vor. Geh du mal vor, ohne. Jetzt du hier. <Gülüyor> oh ne, das sieht mir hier gerade ein bisschen so gefährlich aus. Dur, bir dakika, Allah aşkına, Zaten normal inemeyeceksin. Ben, onu ver. Früher bas. Okay. Ja, das rutscht hier nämlich wegen den Steinen. Das ist ganz schön gefährlich. Ich habe keine Lust mir nochmal <Gülüyor> den Fuß zu brechen. Okay. <Gülüyor> äh, wann lernt man einen Menschen kennen, Leute? <lacht> ihr denkt ihr kennt die menschen so gut und dann bei uns türken sagt man immer wann lernt man einen menschen kennen erstens wenn ihr mit denen verreist zweitens wenn du mit denen nachbarschaft machst drittens wenn du den geld leist dann lernst du einen richtigen einen richtigen menschen kennen ich war wir werden wahrscheinlich nachher noch auf die seilbahn fahren ich war ja das letzte mal auf der seilbahn mit hatice schmidt und zwar waren wir da in gran canaria oh gott das war so schön und da sagte sie nämlich zu mir, ey, du bist ein Mensch, mit dem kann man richtig gut verreisen. Also du bist so, ähm, du passt dich sehr gerne an allen an und bist nicht gleich so eine Miesmacherin. Hattet ihr das vielleicht schon mal, dass ihr mit Freunden in Urlaub wart und euch vielleicht so stritten habt oder was ist da passiert? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir können uns darüber so ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal jetzt hier die Landschaft erkunden. das denn hier jetzt. Ey, guck mal Leute. Guckt mal den ganzen Müll an hier, ne? Ich will die echt nicht schlecht machen, aber einige unserer Mitmenschen, die wissen einfach diese Landschaft nicht zu schätzen. Die schmeißen ihren Müll überall hin. Ich sehe das ja auch auf Darmtoiletten und so, da denke ich so, ey, wie dreckig seid ihr eigentlich? Aber zu Hause Putzfrau haben, alles ordentlich, ne? Aber sobald man draußen ist, guckt euch mal an. Guckt euch mal, guckt euch mal an, was die gemacht haben. Nur Müll. No Çöpleri mi söylüyorsun? Aynen öyle. Bizim insanımız e muhalif ne Utanıyorum gerçekten. Utarıyorum ya. Çöplerinizi lütfen çöpe atın. Ne evet. Baksana. Vay nasıl Burada muhtemelen gençler oturup. <gülüyor> <gülüyor> ah kocaman. Allah bravo. Kızdın beni. Ein Leuchtturm. Ne? Wir sind jetzt hier beim Leuchtturm. <lacht> das ist ein Mini-Leuchtturm. Das ist gar kein Leuchtturm. Was ist das, Sami? Ich habe einen Film gesehen. Der war eigentlich voll cool. Darin da ging es darum. Das war so ein. Die haben sich geheiratet und haben, glaube ich, sind auf einen Leuchtturm gezogen und haben dann ein Kind bekommen. Ah, das war gar nicht ihr Kind. Genau, die haben ein Kind entführt oder nicht entführt, sondern von jemand anderem irgendwie geklaut. Ah, das war total, total rührend. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war, wie der hieß. Wenn ihr den Film wisst, schreibt es mir in die Kommentare. So, Sami macht euch jetzt noch ganz tolle Aufnahmen mit seiner Drohne. Die Aufnahmen seht ihr jetzt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was muss ich in Ordo machen, was müssen wir sehen, was müssen wir essen? Da kamen so ein paar Antworten von euch, die ich jetzt hier einblende. Und äh, eins davon war, macht euch auf den Weg Richtung Boss-Tippe. Und äh, nachdem ihr jetzt diese wundervollen Drohlaufnahmen von Sami gesehen habt, geht's Richtung Boss-Tippe. Ich habe jetzt einmal hier meine Jacke äh, gewechselt, weil es ist doch relativ frisch hier. Aber die Sonne scheint, das ist schon mal gut. Wir sind jetzt hier bei der Seilbahn angekommen und werden jetzt, man sieht es wahrscheinlich gar nicht, aber da oben auf dem Bergraum, Sami hat Angst. <lacht> ah, das wird ein Amüsement, ich würde sagen. Was ist das denn hier? Irgendwie ein umgekehrtes Haus? <lacht> ja, ich glaube, da kann man sogar reingehen. Wollen wir da mal reingehen? Ich glaube, da hätte ich jetzt Bock drauf. Was das von Da ist ein Eingang. Ey, nicht, dass mir schlecht wird. Ne? Das ist jetzt hier der Eingang. Das umgekehrte Haus. Ich hatte eher gedacht, dass es jetzt ein Haus ist, wo man wirklich drin lebt. Aber hier ist alles umgekehrt. Und ich glaube, mir ist gerade auch jetzt schon ein bisschen schwindelig. Yani girişte bütün masası olmaz ki. Burası şey, evin en üst katı. Hee evet doğru ya. Yani. Evin en üst katı burası. Ev tam ters ya. Üst kat oturma odasıydı, mutfaktı işte. Tam ters olduğu için. <gülüyor> üst katta çocuk odası varmış işte. Hadi <gülüyor> Çıkalım, çıkalım. çıkalım. Ya, korku beni. <gülüyor> Hier gibt es so kleine Stände, was man sich so kaufen kann. Um, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zur Seilbahn. Ich habe nämlich jetzt auch Hunger und ich muss ja schon die ganze Zeit auf die Toilette. Los! Die Drohne Drohne Ah, Hä? Sami hat jetzt die Drohne vergessen. <gülüyor> und muss jetzt noch mal zum Auto. Das Kişi Ich Warte mal, ich will mal Bismillahirrahmanirrahim! Ich bin salim. ich bin hier, Kapağı açık gidiyor herhalde. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Anne! Lan ne oluyor? Oğlum ne yapıyor bu ya? Hasbinallah. Ayy. Şimdi sallanacak <gülüyor> Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şu ayağım yerden 3 metre kesildi mi? Hiçbir şey bana göre değil. Davuşu şey, yüzü en tepeye mi çıkacağız? Evet. <gülüyor> Hey. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ja, Allah! Bismillah. Ich ich bin jetzt ich Ich Ich glaube, man sieht die Aktionen enttelt. Ja, Allah! Ja, ich bin Gülme Abi. gıcık gıcık be. Ben <gülüyor> bir şey şaşırıyorum. Sami az kaldı. de bunun aşağı var değil mi? Babam geçen bir hikaye anlattı ya. Hı hı. Aklıma o geldi şimdi. Sen ne? duydun mu bilmiyorum da. Ne? Çocuğun biri uçağa binecekmiş. Annesinin içinde de bir sıkıntı varmış. O evladım demiş işte, binme o uçağından, içinde bir sıkıntı var şudur budur diye. Ya ne demiş, ne olacak demiş ya, sen ne demiş, niye böyle şey yapıyorsun falan filan deyip, çocuk işte uçak saatine kadar geçmişleri yatayım biraz demiş. Annesine de söylemiş, anne beni kaldır demiş işte. Uyuyama kalmış. Uyuyama kalmış, annesi de şimdi içinde zaten bir sıkıntı var ya. Hı -hı. hiç uyandırmamış, neyse uçak saati geçmiş, uçak kaçmış. Annesi ses çıkarmamış. Uçak kalkmış. Çocuğunun bineceği uçak düşmüş. Kurtulan yok. Gerçek mi? Aynen öyle. Ondan sonra annesi hemen koşuyor işte. Çocuğunu uyandıracak oğlum işte ben sana demedim mi kapıyı bir açıyor ki çocukları parmak Orada. Hmm. En azından şunu demek istiyor. Ölüm eğer gelecekse hani takdiri ilahi neyse evet. olacak olan o. Yani önüne geçemezsin. Aynen öyle. Ben şu an deli gibi korkuyorum mesela. Sen bir uçaktan da Allah Allah. Uçaktan da hala korkuyorum hala. <gülüyor> İnan vallahi kendim tek rahatlattığım şey o. takdir ilahi yer varsa, kaderde o yazılıysa, evet. yani hiçbir şeyin önüne geçemezsin. Aynen. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ya şimdi genelde ben Almanca konuştuğum için ama evet. şu an mesela ben ile aslında muhabbet ediyorum değil mi? Ama muhabbet edemiyorum aslında çünkü o tercüme işi o kadar çok zor oluyor. Benim. Ya her şeyi ter şeyi te tercüme etmene gerek yok ki. Yani kusura bakmayın. Ya biz seninle konuşurken ter şeye... Abi de tercübe. <gülüyor> Diyemedi de türlü. Tercüme etmene gerek yok ya. Yani. Az kaldı. <gülüyor> Uf. <gülüyor> Lan sallanıyor. Üf samya, korkutma beni. Allah Allah. Anladık. Eve şimdi yemek yiyeceğiz. Ya hier <gülüyor> gibt so kleine Stände wie ihr sehen könnt, wo man so Würze kaufen kann. Ne yöresel elbiseler falan var. Evet alalım mı öyle bir şey. Ne al canım? Bunlar saça mı takılıyor? Evet ben Evet. yapıyorum. Evet bana. Aynen bilmiyorum bana bir tane bağlasanız. Geçin, geçin. Ay çok güzel oldu mu? Wir haben jetzt mit Hunger. Wir werden wahrscheinlich hier in das Tepe Restaurant gehen. Ich glaube, da haben mir einige von euch das empfohlen. Und... Hunger. Also, wir sind jetzt hier in... Ihr habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hier habt eine tolle Aussicht hier. Wir wollen hier noch mal kurz was essen. Ich bin mir hier gerade so ein bisschen unschlüssig, unschlüssig, ob das hier jetzt gerade gut ist. Evet, geldi. Sevgili Karacığım. Mhm. Guten Appetit. Çok güzel, ya wieder mit ein. Anlat peste ya zor bir şey zor yap. Yaptığın kıcıklarım mı anlatayım? Onu mu şey yapınmayın? Yani. Evet. <gülüyor> Çıkalım mı arabayla? Ben seninle hiçbir yere çıkmam. Ben <gülüyor> Şu an tam hayal kırıklığına uğradım yani. Avaz kameranın reza mı?